Das ist ein Lernvideo der Schule Peter Moos. ohne jeglichen Anspruch auf Professionalität. Ich will auch keine Followers oder so irgendwas, sondern ich will dir nur zeigen, wie du im Firefox die Einstellung machen kannst, dass die EZL-Moodle-Kurse wieder problemlos laufen. Man könnte sagen, ich gehe einfach auf Safari oder Chrome und tatsächlich funktioniert mal der eine oder andere Browser besser. Aber insgesamt ist es eben der Firefox, der am besten funktioniert und es gibt auch noch viele andere Gründe, den Firefox zu verwenden. Momentan funktioniert er leider nicht und hier ist also, wie er dann doch funktioniert. Du gehst in den Browser, klickst auf Extras, Add-ons, suchst den Shockwave-Flash auf Einstellungen und hier hätte es normalerweise ein Häkchen, das muss weg, deselektieren, zumachen. Jetzt startest du den Firefox neu, ausschalten, äh, runterfahren, beenden und wieder neu aufstarten. Weil meine E-Mails offen sind, mache ich das jetzt nicht. Und dann kannst du dich einloggen, zum Beispiel hier mit dem einzigen Login, das ich gerade auswendig kenne. Hier wäre jetzt zuerst noch die Frage gekommen, ob Adobe Flash, Ruhe, Adobe Flash ähm, erlaubt werden soll. Ja, und dann da oben noch die Einstellung speichern. Das habe ich jetzt halt schon beim letzten Mal gemacht und dann kann ich das hier nicht mehr zeigen. Aber Adobe Flash erlauben, da draufklicken, dann kommt ein Pop-up und dort heißt es erlauben. Und wenn du das Herkules jetzt für die Einstellung merken, dann ist es zumindest für, bis du den Computer neu gestartet hast, so gespeichert. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft wieder ändert, dass man von Anfang an den Flash nur mit Erlauben und Erlauben ausführen kann. Und sonst müssen wir das halt in Zukunft jedes Mal so schnell machen. Aber du wirst sehen, es geht recht schnell. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg beim EZL Lernen.